Ja Katja, jetzt habe ich den Essex Gel Pursue in seiner achten Variante hier. Du hast den Schuh getestet, was kannst du uns dazu sagen? Ja, ich muss sagen, von der Passform her ist er wirklich einem wie auf den Fuß geschnitten. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich bei fast jedem so der Fall ist. Durch das super angenehme Material, also auch innerhalb der Fersenkappe. Und das ist einfach wirklich ein Alltagstrainer. Ich meine, das macht Essex ja auch ein bisschen aus, muss man sagen. Also die sind vielleicht die Passform-Spezialisten. Man kennt ja von den Japaner dieses Kaizen-Prinzip, hast du das schon mal gehört? Also alles immer ein Stückchen besser machen. Okay. Und auch der ist, finde ich, zum Vergleich zum Siebener wieder ein bisschen besser geworden. Ähm, wo würdest du ihn einsetzen? Ich würde ihn tatsächlich für wirklich lockere Dauerläufe einsetzen. Die können auch gerne mal abseits der Straße stattfinden. Also auch gerne okay. mal für Waldläufe wie zum Beispiel den Hermannslauf, der ist bei mir in der Nähe. Bist ist. Bist du schon mal gelaufen? Bin ich schon mal gelaufen. Oh. Ähm, könnte mir gut vorstellen, das ist dass, dass... Lang. der ist ziemlich lang. Das sind 30 <lacht> Kilometer durch den Wald mit nicht wenigen Höhenmetern. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass da gerade der hier wirklich gut für geeignet ist, weil er eben einen guten Grip hat mhm. und einem auch die nötige Stabilität bietet, gerade auch beim schnellen ablaufen Das stimmt, also bei Essex vielleicht kennt man eher noch den Kayano oder den Nimbus, der eine ist mehr so der gedämpfte Klassiker, der Nimbus und der Kayano etwas stabil und der Pursue ist eigentlich so ein bisschen dazwischen, den kriegst du auch in der Form nur bei den Running Experts, also von daher echt ein toller, toller Schuh, gedämpft. Mit Gel-Elementen, merkt man das eigentlich beim Laufen so ein bisschen? Ähm, ich muss sagen, so beim Laufen auf der Straße würde ich es jetzt gar nicht so merken, aber gerade wie ich schon gesagt habe, beim Backuplaufen merkt man natürlich gerade hier in der Ferse dieses Gel-Element sehr gut, weil es eben wahnsinnig gut dämpft und äh, man beim backablaufen natürlich auch immer gerne mit den Knien, mit dem Rücken mal Probleme hat. Das könnte ich mir vorstellen, ist hier definitiv besser. Hm, okay. Ja, also auf jeden Fall äh, ein toller Schuh beim Laufspezialisten, beim Running-Expert. Und ähm, wenn ihr mehr über diesen Schuh wissen wollt, dann einfach mal auf sport2000.de nachschauen.